Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo, hallo. Willkommen bei der fünften Folge der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Es geht weiter mit der Nummer 23. Bedeutung ist ein psychologischer Begriff. Das kann man nicht auf genug festhalten. Die Bedeutung eben aus dem Objektivismus heraus in die in den Machtbereich des Subjekts es gibt zahlreiche Versuche, den Bedeutungsbegriff zu objektivieren. Was der gleiche Schwachsinn ist, wie den Wertbegriff zu objektivieren. Ein Wert an sich gibt es genauso wenig wie eine Bedeutung an sich weil sich die Bedeutung eben, wenn dieser Begriff überhaupt Sinn machen soll, vom Wissen unterscheidet, dass es eben ein psychologischer Begriff ist. Dass ein Subjekt benötigt wird, um darüber eine Aussage treffen zu können, sonst bräuchte es den Bedeutungsbegriff nicht. Der wäre sinnlos, wenn er nicht, wenn es sich nicht um, ein, um einen subjektivistischen Begriff, das heißt von einem besonderen Menschen mit besonderem Bewusstsein, eben eine Bedeutung beigemessen oder anerkannt, das sind alles äh, subjektive Urteile, Anerkennung, Ablehnung, eben Bedeutung oder bedeutungslos, äh, mit dem Interesse verknüpft oder eben auch mit dem eben eben dem Zweck der verfolgt wird, ist bedeutungsvoll oder eben gleichgültig in der Umkehrversion. Das ist es, worum es geht. Es geht um die Bedeutungen, nicht um das objektive Wissen, nicht um die Rechthaberei dass etwas nur so und nicht anders äh, möglich ist. Was aber nicht heißt, es wird immer gern vorschnell dann äh, dazu benutzt als Ausrede, um dann alles Mögliche dann zu erlauben oder möglich zu machen. Das ist natürlich nicht der Fall. Die äh, ethischen Normen sind weiter in Kraft. Es gibt weiter ein äh, Gut und Schlecht und Schlechter und Besser in Bezug auf eben äh, Werte wie äh, ja, Gleichheit, Freiheit, Gerechtigkeit, Ordnung zu schaffen in den all möglichen Ereignissen, die emotional oder durch ein bestimmtes Wollen da stattfindet braucht es eben Regeln im Zusammenleben der Menschen. Aber diese Regeln sollen eben solche sein, die niemanden bevorzugen bzw. benachteiligen und neben der, dieser Gerechtigkeit auch äh, Freiheit erlauben und diese Freiheit auch unter Umständen höher stellen als andere Werte, wenn die entsprechende Güterabwägung stattfindet. Aber das sind jetzt alles ethische Diskurse, soweit sind wir noch gar nicht. Es muss erst der Weg weg vom Objektivismus in die Ethik und damit in, den, in die Praxis. Ethik ist Praxis. Alles, was praktisch so stattfindet, unterliegt äh, ethischen Normen. Hat äh, ethischen Normen zu unterliegen, wenn überhaupt äh, irgendetwas noch sinnvoll sein soll. Noch an etwas festgehalten werden soll weil es wertvoll ist. Gut, jetzt kommt äh, Mautner nochmal, ist schon mal, nein, zur Sprache gekommen, egal. Also, Band 1 der Beiträge zur Kritik einer Sprache, einer Kritik der Sprache. Es ist endlich Zeit, dass die Menschheit ihre Sprache, das heißt ihr Gedächtnis, entfetischisiert, nachdem sie durch ungezählte Jahrtausende Abstraktionen und Fetische gehäuft und ihren Müllkasten die Schatzkammer ihres Geistes genannt hat. ist jetzt wieder sehr pointiert ist auch das Geschäft des Sprachkritikers, die Dinge auf den Punkt zu bringen und auch ich bemühe mich ein Bewusstsein herzustellen darüber was das alles für ein Müll ist, der den ganzen Tag lang, die ganze Woche lang, das ganze Jahr lang auf die den Massenmenschen, Massenmedien ausgelieferten, ausgelieferten Bevölkerung da ausgesetzt ist. Und niemand tut etwas dagegen. Und zuerst einmal muss klar werden, was das alles für ein Müll ist. Jahrtausende angehäufter Müll. Fetische. Das heißt ein Aberglaube. Begriffe, die angeblich etwas Reales bezeichnen. Dieses, diese Realität findet nirgends anders als im Kopf dieser Leute statt. Aber sie haben es, äh, welch Wunder geschafft, diese, ihre Vorstellungen in der Masse der Menschen zu verbreiten, kann man nicht sagen, weil das ist, es ist ja eigentlich die natürliche Einstellung, äh, Worte für die Realität zu nehmen, das ist der erste Impuls. Das will kein, kein Kind will etwas von Bedeutung wissen, wenn es die Sprache lernt. Will wissen, was dieses und jenes äh, heißt, ist. Aber es ist nichts so wie es das gelernt hat. Und dieser Müll muss raus. Erinnert mich an meinen eigenen Müll, den wollte ich vorhin raustragen, aber irgendwie habe ich das verpasst, dass es draußen schüttet. Und erst als ich schon im Aufzug stand, fiel es mir wie Regentropfen auf die Blätter der Bäume, prassel prassel und so musste ich den Rückzug antreten und mittlerweile ist es schon wieder nach der Sperrstunde, um das auch nochmal anzubringen, historisch. Corona, Sperrstunde, 10, 22 Uhr. Niemand darf mehr aus dem Haus. Aber es geht weiter hier mit der Nummer 341. Wieso Nummer 341? Die kommt aus dem Mautner-Fundus, weil ich ursprünglich vorhatte, die das Ganze, diese Trilogie noch etwas mit etwas Mautner äh, kolorit anzureichern, aber dann habe ich mich doch dazu hinreißen lassen ähm, diese Behauptung, dieses Statement Postulat des guten Fritz äh, etwas vorzuziehen. Moment. Also, was sind die Fetische? Die Neigung des Wortes zur Personifikation, zur Vermenschlichung des Wirklichen ist unüberwindlich. Worte sind Götter, das sind Fetische, Aberglauben, Vorurteile. Wieder Dschungel vor zivilisatorische Zustände im Grunde genommen. Und das ist eben die Personifikation. es ist immer... Äh, Kinder machen das noch häufiger, den Dingen eine Person zuzuschreiben. Oder auch in den äh, Naturreligionen, wie ich sagen muss, damit ich äh, politisch korrekt bin. Äh, in den Naturreligionen sind ja auch die, äh, un, äh, die toten Dinge, haben auch eine Seele, ein Leben. Das ist dieser, genau dieser Drang da, äh, möglichst äh, gleich Gesinnte oder eben äh, auf Augenhöhe, alles befindet sich äh, in der gleichen Situation wie man selbst. Und dieser äh, Anthropomorphismus, das ist der andere Punkt, äh, die, diese typisch menschliche Art und Weise zu sehen, zu hören, zu denken, einfach äh, zu verabsolutieren. Und dann zu meinen, äh, Realität ist äh, so, wie der Mensch äh, sie sieht und nicht äh, wie ein Habicht oder ein Einzeller. Das Bewusstsein des Menschen verabsolutiert und äh, jedes andere Wesen, das eben nicht über dieses oder ein anderes Bewusstsein verfügt, äh, ist dann auch, äh, steht dann auch keine Realität zur Verfügung. So ungefähr. Ähm, Mautner heißt es hier, bei Mautner heißt es hier noch weiter. Es gibt nirgends etwas wie Graben oder Gehen. Es gibt nur unzählige Bewegungen oder Handlungsdifferenziale, die wir je nach dem Zweck der Handlung als Graben oder Gehen begreifen. Und da haben wir hier noch... Äh, Passend dazu, die Nummer sollte eigentlich etwas höher stehen, die Fingerbewegungen beim Stricken sind zu kompliziert, als dass wir sie ohne das Zweckwort Stricken auffassen könnten. Also, man stelle sich vor, man müsste jetzt dieses Wort graben, das für Grunde genommen, wer jeden, der unter dieser, dieser, wer jetzt diese westeuropäische Zivilisation jetzt genossen hat und seine Sprache gelernt hat, der kann sich jetzt unter Graben durchaus etwas vorstellen, vielleicht auch über, über im übertragenen Sinn dann auch das Wort gebrauchen, dass ein Journalist, wenn es heißt, ein Journalist gräbt, jetzt in der Vergangenheit irgendeines äh, Prominenten, dann ist das alles geläufig, genauso wie gehen. Aber man stelle sich nur vor, man müsste diese Begriffe jetzt definieren, um jetzt sagen wir mal einen Roboter äh, zu programmieren, wie da diese Abläufe sind und wie das Ganze funktioniert, dann, dann schaut das schon etwas äh, happiger aus. Äh, es ist eigentlich äh, im Grunde genommen für alle, das gilt für alle Begriffe ist jetzt äh, soll jemand erklären soll jemand das Wörtchen ob erklären äh, was damit gemeint ist äh, vielleicht äh, jemanden der die Sprache nicht spricht äh, dieses Wörtchen äh, zu übersetzen äh, da werden dann schnell wird dann schnell klar wie kompliziert das Ganze ist Und deswegen ist, wird die Sprache in der Regel von den meisten Menschen einfach unreflektiert gebraucht, so wie man das gelernt hat. Aber es findet jetzt keine, keine besondere Kritik jetzt da statt oder ein Nachdenken, das jetzt. Irgendwelche Diskussionen, das äh, war vielleicht mal, kann ich mich noch erinnern, zu besonderen geschichtlichen Zeiten, in Zeiten des Umbruchs, da werden dann die Begriffe fragwürdig, dann, dann diskutiert wird dann das äh, diskutiert, was unter diesen oder jenem Begriff zu verstehen ist und so weiter. Aber Heutzutage ist da, äh, sobald da irgendeine Unklarheit äh, aufscheint, dann wird versucht, das Ganze zu umgehen und anderweitig äh, seine Zwecke zu verfolgen. Aber in eine, eine der, äh, kritischere Betrachtung äh, findet dann nicht statt. Das ist, bewegt sich alles an der Oberfläche, äh, die es wird immer schlimmer, die schlimmsten Vorurteile werden, äh, erhalten da Anspruch auf Anerkennung. Anerkennung. Gut, dann die nächste Nummer, die Art der Bildung der Begriffe ist weitgehend eine Zweckmäßigkeitsfrage. Die ist jetzt nochmal in Erinnerung gerufen, diese Zweckmäßigkeitsfrage ist jetzt hier nur eine Behauptung, aber... Äh, liegt darin begründet, dass eben, also wenn mir jemand äh, eine Allgemeingültigkeit äh, in Bezug auf irgendeine Realität äh, beweisen kann oder triftig darlegen kann, dann äh, ist alles, was hier gesagt wird, äh, Schall und Rauch und hinfällig, äh, und äh, Zeitverschwendung, äh, im Grunde genommen mein ganzes Leben Zeitverschwendung. Auf diesen Deal würde ich mich aber ohne weiteres einlassen. Und jetzt äh, braucht jetzt niemand meinen Vorstellungen, meinen, man könnte mich da mit irgendeinem einem Empirismus da äh, umstimmen. Und dergleichen. Also ich, hab, ich bin da schon durch alle Wasser gegangen, muss ich sagen. Da ist nichts mehr zu rütteln. Und das ist gut so. <lacht> ja, äh, Nummer 27. Äh, alle Begriffe, Formeln, Theorien, Methoden etc. sind denkökonomische Leistungen. Was äh, soll der Begriff Denkökonomie? Ähm, ein, ein anderer Ausdruck für eben diese Zweckmäßigkeitsfrage ähm, sind wir zum Teil auch schon äh, beim Nominalismus äh, wird dann später noch klarer werden da heißt es, dass, es, dass man eben etwas das mit einfacher, einfacheren Worten und vereinfacht äh, gesagt werden kann, nicht äh, äh, notwendigerweise oder, oder eben nicht äh, umständlicher gesagt werden soll. Und worin besteht die Denkökonomie? Darin, dass ich auf ein Ziel fixiert bin, dass ich ein Interesse habe, auf etwas aus bin und dementsprechend äh, richten sich meine Gedanken dann auf dieses Ziel. Ich äh, schweife jetzt nicht an, äh, ab und, und sammle da äh, Material bis zum Geht nicht mehr in Bezug auf eine Frage, die schon längst geklärt ist, oder überhaupt keine Zweifel mehr erweckt. Und jetzt zu glauben, dass durch einen Begriff oder irgendeine Definition, eine Formel, eine Theorie, eine Methode, dass das Nachdenken erspart werden kann, das ist, das ist ein sehr großer Irrtum. Das ist alles nur, äh, was wir hier haben, das ist alles nur praktisch. Diese Begriffe sind nur äh, zweckbedingt äh, gebildet, weil mit ihnen etwas äh, erreicht werden soll. Es ist, handelt sich alles um Technik, nicht aber um irgendeine Wahrheit die deswegen äh, allen anderen äh, Begriffen, Formeln, Theorien, Methoden vorgezogen werden muss, weil es sich dabei um eine absolute, objektive, allgemeingültige Wahrheit handelt. Das ist Bauernfängerei, wenn jemand so etwas behauptet oder... oder, oder. Äh, Scharlatanerie. Demagogie Unsinn, Schwachsinn, Mist, Blödsinn, Z. Es geht weiter. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Noch wieder gute 5 Minuten. Das berechenbare Quantität. Quantitative ist das Hauptkriterium alles Technischen, also äh, der Versuch im Objektivismus alles zu messen und dann eben glauben, äh, zu glauben, dass es sich dabei um äh, objektive, äh, allgemeingültige Tatsachen, das ist noch äh, ein äh, beliebterer Begriff dass das eben Tatsachen sind, Fakten, Fakten, Fakten, war mal äh, geflügeltes Wort in den Medien. Aber um diese Quantitäten, da steht es eben äh, nicht so besonders, diese Einheiten, Messeinheiten sind willkürlich geschaffene, aus praktischen Gründen. Aber äh, damit ist keine, wenn ich jetzt einen Maßstab irgendwo hinlege, dann ist äh, damit äh, keine, muss ich wieder zurückgreifen auf Popper und seine Punktkoinzidenzien, die, die Punktkoinzidenz äh, auf dem Meterstab, die ist nicht identisch mit der Punktkoinzidenz äh, auf dem Gegenstand. Äh, das weiß ich was da gemessen wird und wissenschaft als technik da ist nichts dagegen einzuwenden und auch berechnungen und physik und mathematik und wie auch immer bloß äh, Hört sich dann auf, wo äh, das menschliche Kriterium dann mit äh, zum Tragen kommt. Da äh, heißt es dann, aufgepasst im Straßenverkehr, Denkapparat einschalten. Wenn es, was sind da so die beliebtesten Beispiele, die waren da jetzt Medizin, Ethik, äh, Abschalten, die Lungenmaschine oder wann ist der Mensch tot, Hirntod oder Herztod, bevor der Metzger sein Werk beginnt und so weiter. Das ist dann eine ganz andere Liga und das darf eben nicht verwechselt werden. Es ist in jedem Fall, spielt sich äh, Wissenschaft im, im Bereich der Ethik ab. Es handelt sich da um Normen, denen die befolgt werden, entweder oder Normen, die angestrebt werden, aber nicht um Wahrheiten. Das Stricken hatten wir schon einmal. Das Beispiel finde ich, um als Einsteiger, um sich klar zu machen, wie äh, pauschal die, ganze, die ganzen Beschreibungen im Grunde genommen sind. Und nichts ist, ist erschöpfend beschrieben. Da könnte man, äh, wie jetzt Altdorfer war, das glaube ich, der das Auge des Alexander, äh, Alexanderschlacht, Riesenwandgemälde und dass das über das, das, das, das, das, das Auge des Alexander, hat irgendein Rezensent da seitenlang irgendetwas geschrieben. Äh, und dann, das muss man sich dann ins Verhältnis setzen dazu, was er jetzt über die zehn Quadratmeter oder was das ganze Gemälde ist, dann über, über jeden.. Dieses Auge des Alexander war nicht mal Finger, äh, nicht mal Stecknadelkopf groß. Da war der ganze Kopf Stecknadelkopf groß oder so, so ungefähr. Der beretzte Schriftsteller, wortgewandteste Schriftsteller, der, der könnte ein Jahr damit zubringen, ein, ein Zimmer zu beschreiben. So viele Nuancen einigermaßen eingerichtet ist. Also nur, nur weiße Wände, das wäre vielleicht etwas schwieriger, es ist nur eine, eine äh, Frage, äh, wie genau man etwas nimmt. Und da wo diese Genauigkeit eben nötig, äh, notwendig ist, eben eben, da wird es dann auch schnell klar, wie kompliziert eigentlich irgendetwas ist. Jetzt eine Uhr, wie die funktioniert. Schaut so einfach aus, von der Mechanik her. Aber in der Regel kommen die Leute eben, weil sie eben praxisbezogen sind, da wird nicht groß rumgeredet, was äh, Gibt es ja so äh, sogar äh, richtig äh, Maulfaule, äh, sagt man in Bayern, Landstriche, wo kein Wort zu viel gewechselt wird, weil es ohnehin sinnlos ist. Äh, wollte man meinen, man könnte mit Wörtern da so den großen Wurf landen? Das sind noch die vernünftigeren äh, Flüchte unsicht. Und jetzt habe ich Verzeihung, jetzt habe ich die Uhr gestoppt, wollte nur nachschauen und ist stehen geblieben. Das da, da sollte eigentlich nicht sein. Aber doch, das ist so, wenn man da in das Film und Das habe ich wahrscheinlich gemacht. Jetzt mache ich Schluss, weil ich denke mal, ich bin da schon drüber. Äh, nächstes Mal Nummer 30. Will ich. Tschüss und aus die Maus Nummer 5